Ihr wollt jetzt wissen eigentlich, wieso das so mit diesem Winkeln an den geraden Kreuzungen ist, also das Nebenwinkel sich zu 180 Grad ergänzen und das Scheitel, Stufen und Wechselwinkel gleich groß sind. Dann seid ihr in diesem Video richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist die Ergänzung zum vergangenen Video am 22.3., wo ich über Winkel an geraden Kreuzungen gesprochen habe. Falls ihr das nicht kennt, aber trotzdem das sehen wollt, hier oben ist das i, wo ihr drauf kl klicken könnt. In der Endcard ist das doch bei unser letztes Video äh, verlinkt. Also, warum sich Nebenwinkel zu 180 Grad ergänzen, ist so, weil, wenn wir uns diese Linie hier zum Beispiel jetzt mal wegdenken, dann haben wir hier nur die Gerade G. Und dann haben wir hier nicht mehr zwei Winkel, die getrennt werden, sondern ein Winkel der genau 180 Grad groß ist. Da wir mit der Gerade H den Winkel, der 180 Grad groß ist, auf einmal trennen, haben wir zwei Teile, die zusammen 180 Grad groß sind. Und warum der Scheitelwinkel ähm, gleich groß sind, liegt daran, wenn wir hier zum Beispiel eine Symmetrieachse erstellen, dann bekommen wir dasselbe hier heraus. Oder wir machen es ganz einfach, wir sagen, äh, wir drehen das um, wir Punkt spiegeln das, dann kommt auch dasselbe heraus. Also es ist symmetrisch. Und mit Symmetrie hat sich auch, äh, handelt auch Stufen, und Wechselwinkel zueinander, Stufenwinkel hier 80 Grad, ist so, wenn wir jetzt den Winkel hier unten hin verschieben, was ja ganz einfach geht, an der Geraden G von A zu B, dann erhalten wir genau an dieser Stelle wieder denselben Winkel. Und wenn wir das jetzt als Wechselwinkel machen, was ja einfach ist, nochmal Punkt spiegeln, dann klappt es. So, und hier unten habe ich es ja auch schon mal erklärt, warum das so ist, dass Delta so groß ist wie Gamma in diesem Beispiel. Naja. Das hier war jetzt das kurze Video als Übersicht, wie das überhaupt funktioniert. Und damit, tschau's, bis zum nächsten Video.